Mathewissen, prüfungswissen kompakt willkommen zum neuen format der firma lehren beraten vermitteln trat ich bin paul ihr persönlicher wissensmanager das heutige thema lautet beispiele für proportionale zuordnungen eine proportionale zuordnung zweier größen liegt dann vor wenn sich beide größen im gleichen verhältnis ändern beispiel der preis für zehn einheiten eines gutes beträgt 20 euro was kosten acht einheiten dieses gutes Zunächst wird der Preis pro Einheit berechnet. Anschließend wird der Preis für acht Einheiten berechnet. Das Ergebnis lautet 16 Euro. Das war ein kurzer Einblick in das Thema. Beispiele für proportionale Zuordnungen. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.